In Marl werden zur Stunde die 54. Grimme-Preise verliehen. Ein Preis geht an die Kabarettistin Maren Kräumann für ihre vom Radio Bremen produzierte Sketch-Comedy. Die Redaktion des NDR Magazins Panorama wird für ihre besondere journalistische Leistung bei der Berichterstattung zum G20-Gipfel in Hamburg geehrt. Die Serie Babylon Berlin von ARD de Ghetto und Sky wird in der Kategorie Fiktion ausgezeichnet. Insgesamt werden in diesem Jahr 13 Grimme-Preise vergeben.